Hallo Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen ja zu diesem Video und in diesem Video geht es um das Thema wie äh, lade ich richtig auf eine Geschäftspräsentation ein und das ist eine der wichtigsten äh, Fähigkeiten, die du ähm, ja im Network Marketing äh, beherrschen solltest, ähm, wie du Interessenten richtig einlädst. Du kennst vielleicht den Spruch: ähm, Ohne Kontakte keine Kontrakte, ja? Und da ist was Wahres dran. Ähm, nur Kontakte nützen dir nichts, wenn du sie nicht richtig einladen kannst. Und wenn du ähm, beides beherrschst, dann hast du, ähm, also wenn du das Kontakte machen beherrschst und die Kontakte richtig einlädst, dann hast du ähm, ja, gute Chancen, ähm, ja, im Network Marketing viel zu erreichen. Dazu ähm, ein paar Tipps meinerseits. Zunächst mal solltest du dir ja, ähm, beziehungsweise ich fange anders an, du musst die Einladung beherrschen. Das heißt, du musst das Gespräch, was du zur Einladung verwendest, das musst du einfach können. Ja? Und dazu musst du jetzt aber nicht ähm, irgendetwas Neues erfinden, sondern ich würde dir einfach empfehlen. Also im Laufe eines Networkerlebens ist es ja sicherlich so, dass du das ein oder andere Buch zu dem Thema liest und lässt das ein oder andere Video zu dem Thema lesen. Und es wird immer mal wieder so Sätze und Formulierungen geben die das verdeutlichen und ich habe für mich vor ein paar jahren angefangen ein buch anzulegen und hier kommen wirklich nur die dinge rein die so in meinem arbeitsalltag halt einfach wichtig sind und dann ist das im prinzip mein arbeits äh, mein arbeitsbuch ja und wo ich immer mal wieder nachschlagen kann dort stehen formulierungen drin äh, die ich irgendwo mal gehört habe also ich denke mir die sachen ja auch nicht selber aus sondern ich lerne ja auch von anderen ja so, und ähm, die setze ich dann in meinem Arbeitsalltag ein. Und wenn sie funktionieren, behalte ich sie bei und wenn sie nicht funktionieren, dann halt eben nicht. So, aber ich sammle das alles hier und so gehen hier zum Beispiel nie Formulierungen aus oder Kontaktgespräche aus. Du musst es jetzt natürlich nicht in einem Buch machen, kannst auch einfach eine Excel-Tabelle anlegen und dort diese Sätze notieren. Und im ersten Step, wenn du jetzt neu bist, würde ich einfach dir empfehlen, geh mal zu deiner Upline und lass dir mal ähm, ja, so die wichtigsten Sätze ähm, mitgeben, wie du Menschen auf eine Geschäftspräsentation einlädst. So, das ist das Erste. Genau. Und dann lernen im Prinzip diese Sätze eben auswendig, bis die sitzen, dass wenn man dich nachts um drei aus dem Bett klingelt, dass du die dann eben halt auch sagen kannst. Okay, und dann ist beim Einladen ähm, wichtig, ja, dass du ähm, immer eine gewisse Knappheit erzeugst. Ja? Also beim Einladen geht es nicht darum... Menschen äh, das, was sie in der Präsentation sehen, zu erklären, ja, und oft erlebe ich es gerade umgekehrt, die Menschen machen beim Einladungsprozess, bilden die die Leute schon fast aus, ja, ähm, dass sie sich dann wundern, warum die Leute gar nicht erst auf die Präsentation kommen, sondern es geht wirklich nur darum, ähm, Interesse zu wecken und die Menschen ähm, dann auf das jeweilige Werkzeug zu lotsen, das kann sein eine Veranstaltung, das kann sein ähm, ein Video, das kann sein ein Webinar, ja, wo auch immer das Geschäft ähm, dann präsentiert wird, weil in einer Präsentation, ja, hat die Person die Möglichkeit, sich mal eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem wie lange die Präsentation geht, sich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Wenn du, sich mit der, wenn du dich mit der Person jetzt ähm, kurz äh, telefonierst, ja, und irgendwas erklärst, die Person ist gar nicht in dem, in dem Zustand, dass sie sich über ihre ähm, Dinge Gedanken machen kann, ja, die ganzen Sachen auch einordnen kann, was bedeutet das für mich, was, was hat es für Auswirkungen, ja, was, ähm, was verbessert das für mich in der Zukunft und so weiter. Also deswegen ist wichtig, die Einladung ist das, was es ist, nämlich die Einladung und nicht die Erklärung oder die Ausbildung oder wie man es nennen will, ja. Also nicht die Präsentation dann schon am Telefon oder sonst wo halten, sondern sich aufs Einladen konzentrieren und da ist der Trick halt, ja, Dich selbst und den anderen in einen Zustand der Verknappung zu versetzen. Das heißt, wenn du mit einer Person sprichst, dann musst du immer äh, im Vorfeld schon vorbauen, dass du zum Beispiel wenig Zeit hast. Also wenn du jetzt heute jemanden anrufst und auf eine Geschäftspräsentation einladen willst, dann rufst du nicht an und fragst ähm, oder sagst, du möchtest mit der Person über dies oder jene sprechen, sondern du sagst, hey, ähm, Olli, ich habe gerade super wenig Zeit, aber ich musste dich jetzt einfach noch schnell anrufen. Und zwar ähm, geht es darum, ich habe das ähm, Projekt meines Lebens, ich habe die, die Chance meines Lebens gefunden. Und ähm, wann, ich brauche dich mal kurz, wann könntest du dir eine halbe Stunde Zeit nehmen und dir kurz was angucken? Ja, um was geht's denn da? Wie, wie gesagt, ich habe jetzt nicht die Zeit, um dir das am Telefon zu erklären. Kannst du es dir morgen oder übermorgen angucken? Ja, so, und dann den Link raus. Also, ist jetzt sehr vereinfacht bei Personen, wo man kennt, ja. Ähm. Du kannst aber auch hergehen, ja, und kannst dann ähm, die Formulierungen auch ja für Außenstehende übertragen. Wichtig ist halt einfach nur, dass du dieses Element der Verknappung für dich dann halt ähm, einsetzt. Ja, so dass du immer dich darauf auch wieder ähm, berufen kannst dann kannst, du, ich würde es dir gerne erklären, aber die Zeit reicht jetzt einfach nicht. Ja? Also bis wann kannst du es dir ansehen. So, und ähm, dann ähm, noch ein Tipp, wenn du ähm, was ich auch immer so ähm, manchmal erlebe, dass man sich schwer tut, wenn man so im eigenen Namen die Leute ähm, ja, anspricht. Dann red mal mit deiner Upline, red mit deinem Sponsor ja, und nutze einfach mal die Macht der dritten Person. Ja. Du kannst zum Beispiel auch diese Verknappung erzeugen, indem du sagst, ähm, zum Beispiel, ähm, du, ich sitze gerade hier mit, ähm, mit einem guten Freund von mir zusammen, der beruflich super erfolgreich ist, der ähm, gerade ähm, dabei ist in, im Bereich oder im Raum XY, also da kann man die Stadt oder die Region einfügen. Ähm, ja, die, das Unternehmen zu vergrößern und der will jetzt noch drei Schlüsselpositionen ähm, ja, besetzen und hat mich gefragt, ob ich jemanden kenne, ja, und da bist du mir eingefallen, weil du bist kommunikativ, du bist das, bla bla bla, macht es Sinn, dass, ähm, ja, macht es Sinn, dass, ähm, dass ich euch da mal zusammenbringe, ja, macht es Sinn, bist du offen für eine berufliche Perspektive, ja, so dann, und dann hörst du ja, was die Person sagt, und dann gibt es im Prinzip immer nur drei Möglichkeiten, ja, um was geht es da, dann ist auch hier wieder, du, ähm, ist gerade ähm, schlecht, das jetzt hier am Telefon äh, zu erklären, ähm, lass uns da einen Gesprächstermin ausmachen, ich gucke, dass, ähm, dass ich euch beiden da zusammenbringe, und ähm, dann können wir zu drittes Gespräch führen, oder die Reaktion ist nein, dann kannst du noch mal nachhaken, kennst du vielleicht jemanden, der auf diese Beschreibung zutrifft, ja? oder, oder, ähm, die Person sagt halt dann ähm, vielleicht, ähm, um was geht es da genau, braucht mehr Informationen. Dann kannst du zum Beispiel hergehen kannst sagen, du, ich kann dir die Informationen auf zwei Arten und Weise geben. Entweder wir vereinbaren einen Termin, ja, da kommen wir dann zu dritt zusammen und dann ähm, können wir alles besprechen. Ähm, oder ich schicke dir vorab, weil ähm, mein Freund hat super wenig Zeit. Ähm, ich schicke dir vorab ähm, ein Video zu oder eine Präsentation oder Informationen, was du halt gerade. Ähm, eben dann versendest und ähm, bis wann kannst du es dir anschauen kannst du es dir morgen spätestens übermorgen anschauen weil nächste woche ist es vielleicht schon zu spät ja so und dann hast du diese verknappung mit reingebracht aber auch auf eine art und weise die der andere annehmen kann ja und dann wenn die person wenn du dich halt für den weg der dritten person entscheidest dann musst du halt vorher mit deiner Ablein das auch abstimmen dass die Ablein dann halt dementsprechend auch zeit hat, ja, dass ihr das, dann, das Gespräch dann auch zu dritt ähm, führen könnt. Okay, ich hoffe in diesem Sinne, dass das ähm, wieder für dich hilfreich war. Mich würde deine Meinung zum Thema interessieren. Nutze dazu einfach die Kommentarfunktion, würde mich da freuen, von dir ähm, zu hören. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Weitere Informationen zum Thema findest du unterhalb des Videos. Ja, bis dahin, alles Gute, wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dann, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.